Wie kann man in Lime-Survey so ein semantisches Differential erstellen? Das heißt, man möchte hier Begriffspaare vorgeben und die Befragten sollen das Ganze dann hier eben einstufen. Um so ein semantisches Differential zu erstellen, benötigen wir eine Matrixfrage. Dafür gehen wir folgendermaßen vor. Wir sagen hier, dass wir eine Frage hinzufügen möchten. Und dann können wir hier beim Fragentyp auswählen, welcher Fragentyp es sein soll. Da gehen wir bei den Matrixfragen, dort versteckt sich das Ganze, auf die normale Matrixfrage und wählen es einfach erstmal aus. Bei der Matrix-Frage selber kann ich jetzt hier zunächst mal den Fragen-Text eingeben. Da beschreibe ich dann also, worum es geht. Und hier unten kann ich dann die Begriffspaare eingeben. Ich fange einfach mal an mit teuer-günstig, teuer. Und dann muss ich einen senkrechten Strich dazwischen setzen. Der wird auch Pipe-Operator genannt. Und das findet sich auf der Tastatur auf der Taste, wo auch die spitzen Klammern mit drauf sind, links neben dem Y. Und dann den anderen Begriff, hier zum Beispiel günstig. Und dann kann ich natürlich entsprechend beliebig viele weitere Begriffspaare eingeben. So, das war jetzt hier der Tab zu den Teilfragen. Ich kann dann hier zu den Antwortoptionen wechseln. Und da kann ich dann sagen, wie das Ganze abgestuft sein soll. Wenn ich jetzt zum Beispiel also sagen soll, es soll eben drei Antwortmöglichkeiten geben, dann gebe ich hier einfach 1, 2, 3 ein. Und dann werden entsprechend drei Antwortmöglichkeiten dann für diese Teilfragen angezeigt. Ich gehe hier auf Speichern und Schließen. Und dann können wir uns die Frage direkt in der Fragenvorschau mal anschauen. Und dann sieht man jetzt, es sieht genauso aus, wie gerade vorgestellt. Ich habe also hier diese Begriffspaare und die Befragten können das Ganze dann immer hier einstufen. Viel Erfolg bei der Anwendung!